Guten Morgen, ich beschäftige mich ja nun seit 2014 täglich mehrere Stunden mit der Gesundheit, mit aktuellen Studien, mit Universitätsliteratur, mit Populärliteratur, mit wissenschaftlichen Essays im Internet und von den hunderten äh, oder tausenden äh, Kanälen, die ich gesehen habe äh, bei YouTube oder empirischer Erfahrung im Allgemeinen. Ja, und während ich am Anfang immer nur einzelne singuläre Aspekte rausgegriffen habe, Bildet sich nun so langsam für viele größere Zusammenhänge ein analog größeres Bild. Klar kleinere Sachen sind immer leichter wissenschaftlicher zu durchdringen als größere Zusammenhänge. Daher geht man ja in der westlichen Medizin auch so gerne induktiv vor und sehr viele meiner Videos sind entsprechend auch so aufgebaut, dass ich anhand sehr kleiner Zusammenhänge sehr überschaubare Aussagen wissenschaftlich gestützt vorstelle. Zum Beispiel mein Video, warum Brokkoli vor Krebs schützt. da hat Herz gelegt, das findet ihr oben in den Infokarten. Ja, aber so interessant das ist, so wenig ist es für den nicht ganz so aufmerksamen YouTube-Nutzer wirklich von Interesse, sondern diese wollen eben ganzheitlichere Aussagen. Und das ist theoretisch sogar oder auch praktisch sogar besser, weil das deduktive Denken dadurch auch gestärkt wird. Und daher möchte ich heute mal keine einzelnen biochemischen Elemente herauslesen und, äh, ja, und auch die wissenschaftlichen Belege dazu quasi mit euch durchgehen, sondern euch mal eine generelle Einschätzung zum Thema Brustkrebs geben. Fußend auf all den vielen kleinen Informationen, die sich halt dann zu einem großen Thema angesammelt haben und zu einer zusammenfassenden Aussage quasi, möchte ich dann kommen und ist auch somit für euch viel greifbarer. Na? Zum einen hört man ja immer wieder die Aussage von der Medizin, dass Krebs nicht heilbar wäre. Man kann ihn zwar entfernen oder versuchen temporär zu zerstören, aber der Krebs gilt als stand heute als nicht heilbar. Unter anderem, weil man auch die Gründe dafür nicht kennt, warum der Krebs überhaupt entstanden ist. Zumindest nicht zweifelsfrei. Mal abgesehen davon würde es auch sehr schwer werden, wenn man eine Heilung erfunden werden würde, diese auf dem Markt zu platzieren, da in Deutschland über ein Viertel des Bruttoinlandsproduktes auf Krankheiten angewiesen sind. 11,2% des Bruttoinlandsproduktes werden direkt vom Gesundheitswesen generiert und nochmal etwas mehr von Wirtschaftszweigen die Krebs und andere Krankheiten überhaupt entstehen lassen. Also Tabak, Fleisch, Alkohol, Industrie und so weiter. was damit zusammenhängt und was euch nur noch vorstellen könnt. Also hängt ein großer Teil der Wirtschaft daran, dass Menschen krank werden. Ich rede hier nicht von einer Verschwörung der Pharmaunternehmen oder, oder generell der Wirtschaft. So ein Unsinn werdet ihr nie aus meinem Mund hören. Aber durch ganz normale marktwirtschaftliche Mechanismen. Würde es ein Krebsheilmittel sehr schwer haben, sich zu etablieren und vor allem erstmal bekannt zu werden? Das ist das größere Problem. Das muss man einfach anerkennen. Es ist möglich, aber es ist sehr schwer. Aber daher beschäftige ich mich auch nicht explizit damit, sondern ich gehe einen anderen Weg. und ähm, ich würde Euch diesen Weg auch empfehlen. Ich versuche nicht den Krebs ja, zu heilen oder interessiere mich nicht in, in besonderem Maße dafür, sondern versuche ihn direkt zu vermeiden. Und das ist auch meine wirklich, Empfehlung an alle Menschen da draußen. Geht den Weg der Prävention. Ja. Wie ich in einem anderen Video schon äh, wissenschaftlich untermauert habe, ähm, sind 90 bis 95 aller Krebsfälle selbst verschuldet und nicht genetisch bedingt. Das Video findet ihr oben in den Infogarten, sondern äh, die Genetik hat maximal einen katalysierenden Effekt, aber äh, bis auf die 5 bis 10 Aber was sagt denn die Wissenschaft, wenn es um Prävention geht, von Brustkrebs zum Beispiel? Es gibt keinen sicheren Weg, Brustkrebs zu vermeiden. Wir erinnern uns, die Wissenschaft sagt eindeutig, dass sie keine Ahnung hat, wie und warum der Krebs genau entsteht, aber andererseits sagt sie voller Überzeugung mit Inbrunst, dass sie ganz genau wissen, dass es keine Möglichkeit gibt, den Krebs sicher vorzubeugen. Also keine Ahnung bezüglich der Charakteristika der Krebsentstehung, aber trotzdem felsenfest davon überzeugt, dass es keine sichere Möglichkeit der Prävention gibt. Daran erkennt man wieder einmal mehr die Arroganz und auch die Selbstüberschätzung der Wissenschaft. An solchen Punkten sollte man wirklich auch einfach mal innehalten und für sich selbst auch realisieren wie sehr man sich oft auf diese Menschen verlässt. Weil wir von Kindheit darauf konditioniert wurden Vertrauen in die Wissenschaft zu haben. Aber dank der Informationsgesellschaft äh, ja, wo es nun wirklich täglich Fälle gibt, wo Wissenschaftler, Ärzte, Doktoren sich täuschen, wo sie, wo sie Fehler machen und äh, das was sie gestern gesagt haben dann streichen müssen, weil es eine neue Erkenntnis gibt. Ne? Also glaubt nicht blind der Wissenschaft die äh, ja, oftmals in sich selber nicht stringent ist sondern schaut auf, euch, auf Eure Erfahrungen und versucht ausgehend von einem weitestgehend von Konditionierungen befreiten Geist gepaart mit den Erkenntnissen der Wissenschaft äh, ein Grundgefühl für die Dinge zu entwickeln, denn, denn Wissenschaft ist nicht per se schlecht. habe das. Hab ich nicht gesagt. Ich wiederhole das. Sie ist ein Spiegel des aktuellen Wissensstandes, des kollektiven Bewusstseins, aber bildet eben nur sehr selten die tatsächliche Wahrheit ab. Ausgehend meiner Recherchen und meines Geistes und dem aktuellen Stand der Wissenschaft komme ich zu vier grundlegenden Anweisungen wie ihr Brustkrebs vermeidet. Der erste Punkt ist. Physische Aktivität. Warum das so ist, habe ich euch unter anderem in dem Video zur Muskulatur und dem erhöhten Sauerstofftransport zum Besten gegeben. Das findet ihr, das Video, das findet ihr gemeinsam mit dem Video über die Rolle eben jenes Sauerstoffs als freies Radikal äh, oben in den Infokarten. Weiterhin ist es wichtig, dass man zu seinem natürlichen Gewicht findet. Nicht dem von der Wissenschaft errechneten Idealgewicht, sondern seinem natürlichen Gewicht. Und woher weiß man, was das natürliche Gewicht ist? Ganz einfach, indem man sich natürlich ernährt. Und das Gewicht, was sich dann einstellt, das ist das Gewicht, was natürlich ist. Und was natürliche Ernährung ist, darüber kann es eigentlich keinen Zweifel geben. Unverarbeitete pflanzliche Ernährung, die der, der grundlegenden Nährstoffverteilung der Masse der natürlichen Obst- und Gemüsesorten auch folgt. Also, um es kurz zu machen, eine kohlenhydratreiche Rohkosternährung. Weiterhin ganz wichtig der komplette Verzicht auf Milchprodukte, egal in welcher Form. Sie fördert explizit oder der fördert explizit das Brustkrebsrisiko. Dazu könnte ich jetzt auch wieder viele Studien zitieren und äh, mache es aber einfach und verlinke euch einfach eine Seite, die das für mich erledigt hat und äh, ja, unten in der Infobox. Auch ganz wichtig für die Prävention von Brustkrebs, das wissen viele nicht. Gerade für Brustkrebs ist genug Vitamin D. Entsprechende Studien verlinke ich euch diesmal wirklich in der Infobox. Und das ist nicht ein Wert von 30, wie die westliche Medizin heutzutage festsetzt, sondern das ist ein Wert zwischen 50 und 80 und nicht runter. Woher weiß man das? Weil in Naturvölkern, deren Vitamin D-Spiegel getestet wurde, und der Wert hat immer zwischen bei allen Naturvölkern zwischen 50 und 80 eingependelt. Und die sind die ganze Zeit in der Sonne. Und da der Körper von sich aus nie zu viel Vitamin D bildet, kann man hier auf natürliche Weise erkennen, wie der Vitamin D-Spiegel zu sein hat. Denn äh, wie bestimmt die, Medizin, äh, die westliche Medizin den optimalen Vitamin D Spiegel, genauso wie alle anderen Werte. Sie nimmt einfach eine beliebige Durchschnittsmasse an Menschen und schaut wann keinerlei Mangelerscheinungen auftreten. Aber viele der durch einen Vitamin D Mangel ausgelösten Erkrankungen die sind noch gar nicht damit assoziiert. Also diese vier Sachen sind unbedingt zu beachten wenn man Krebs, insbesondere Brustkrebs effektiv vorbeugen will, zumindest aus meiner Sicht. Ich hoffe ich konnte Euch dazu animieren diese vier Punkte wirklich noch einmal zu überdenken und wirklich in, in aller Konsequenz auch darauf zu achten. Wenn ihr weiterhin auch ähm, ja, solche konglomerierten Aussagen hören wollt und nicht immer nur ja, einzelne herausgelöste Betrachtung, dann schreibt das in die Kommentare und, und natürlich um keiner meiner Videos zu verpassen und den Kanal und den damit generierten gesellschaftlichen Anspruch an eine bewusste Auseinandersetzung mit der Gesundheit wachsen zu sehen. Den Kanal natürlich auch abonnieren. Ich verabschiede mich und wir sehen uns morgen wieder in aller Frische. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.